die Menschen. Ich finde es wunderschön. Also mh, die Überlegung ist ja irgendwie, wer wohnt eigentlich hier in dieser Stadt? Wohnen hier die Autos oder wohnen hier die, die Babys, die Kinder, die Jugendlichen, äh, die jungen Menschen, die Eltern, die Älteren, die Senioren? Wer ist es eigentlich, den wir eigentlich nie auf der Straße sehen? Wir seit 26 Jahren. Wunderbar ist das erste Mal, dass die Straße uns Anwohnern, den Fußgängern, den Radfahrern Gehört und nicht im Autoverkehr. Wochentags ist der Verkehr teilweise unglaublich intensiv, staut sich hier nicht nur wegen der Verkehrsampel in beiden Richtungen, sondern durch das Parken oder auch durch die Dichte zubiegen, abbiegen etc. Dann teilweise eben auch große breite Autos, Lkws, die nicht aneinander vorbeikommen und unglaublich zur Schrecklich. So. Also jetzt heute sehr schön, aber im Allgemeinen leiden wir sehr darunter. Es muss einfach was getan werden, dass vielleicht die Straße Einbahnstraße wird dass diese großen Lastwagen rauskommen, denn das kann man auch mit jedem von uns zumuten und das schon über viele Jahre. Die Aktion der Pop-up Boulevards in Freiburg soll zeigen, dass die Straßen bei uns in der Stadt für Menschen geplant werden sollten. Für Fußgänger, für Fahrradfahrer braucht es Platz und es braucht vor allem Sicherheit. Weil ich da auch noch zur Schule gehe und letztens noch ein Unfall passiert ist, da ist ein Kind drüber und ein Auto hat das Kind. Als Vater merkt man halt, wenn man, die, wenn man die Kinder zur Schule bringt, wie unübersichtlich die Lorette Straße ist. Es sind einfach sehr, sehr viele Dinge, auf die man gleichzeitig achten muss und ähm, das überfordert nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen das umdrehen. Priorisiert werden muss andersrum. Und das heißt, es muss schwerer werden, mit dem Auto kurze Strecken zu fahren und es muss leichter werden, ÖPNV und Fahrrad- und Fußwege zu nutzen. Und das ist ein großes Vorhaben. Das muss man visionär angehen und man muss was dafür tun.